Spiel. Wer weiß, wo wir sind. Gebt mal einen Tipp ab. So, weiter geht's. Wisst ihr jetzt schon, wo wir vielleicht sein können oder zumindest in welchem Land wir uns befinden? Das sind Nikos Wurzeln, wenn auch nicht seine Geburtsort. Richtig. Den Bus sieht man auf jeden Fall. Ja, fleißig Rad Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Los geht die Radrunde. Es werden ca. 500 Höhenmeter und 20 Kilometer. Und auch ein bisschen Trail. Track verlinke ich euch. Ja, das ist leichter zu erraten, in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Die Blätter fallen schon runter. So langsam. Es ist ja noch nicht ganz. Aber die Ansätze sind da. Oh ja. Das ist eine Fest, wo man so viel Glück, Wie heißt das nochmal? Schreibt es mal in die Kommentare. geht schon ganz schön zur Sache. Puh. Ah, ihr seht's. Aber tatsächlich. Ich bin auch wirklich gespannt, ob schon jemand von euch hier in der Gegend unterwegs war. Also die Auflösung kommt schon noch. Immer schön dranbleiben. Ich fühle mich auch immer wie der Esel mit der Karotte. Jetzt müssen wir den Stich noch machen. Dann gibt es vielleicht ein bisschen Ausblick. Mal sehen. Wer wollte den Stich machen? Der Track hat den Stich vorausgesagt. Ja. Ein Hinkelstein. Und so schaut es hier jetzt aus. Also sehr hoch ist die Anhöhe nicht. Ein Stein und ein Sessel gibt es aber. Die Ewigkeit. Aber da finde ich cool. so bequem. So. Ja gleich oben, oder? Es gibt auch immer wieder so kleinere Trailabschnitte, aber es ist halt sehr viel auf und nieder. Was die T3 ja so gern macht. Sebelzahn, äh. Tiger Höhenprofi. Schon verstanden. Aber das ist trotzdem ist ein cooles Vegan. Ja. Yes! <lacht> stopp, stopp. Das sieht jetzt auch wieder cool aus. Bergab ja. den besser. Ja, Bergab wäre besser. Aber er geht auch bergauf. Ja. Geil, also der, sieht, der sieht geil aus. Wie ein Dschungel. Das ist wieder ganz schön knackig. Übrigens haben wir tatsächlich auf der ganzen Tour nicht eine einzige Menschenseele getroffen. Also das passiert einem auch sehr, sehr selten, finde ich. Jahreszeiten. Warmen. Herbst ja oder nein? Willst ihr den? An den warmen Herbst mag ich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vom Herbst haltet. Du wirst schon ganz schön viel schreiben, oder? Ja, heute ist viel. Heute ist, ist Rathestil. Meinung mögen Dirk oder Dirk. nicht mögen. Sonne! Du merkst, dass da jetzt Bock mehr ist, gell? Ja. Und da hinten ist viel. <lacht> Aber wir zeigen es euch später noch. Also in viel gezielt. Mit Sonne ist es immer schöner, deswegen schwenken wir noch mal ein bisschen. Ich weiß jetzt auch, wo wir sind. Genau, da hinten steht unser Bus. Das sieht ja aus, gell? Voll. Okay. Jetzt könnte man so ein Danny McEskill-Video mit dem Strohball machen. Stimmt. Ja! Yeah. Ausblick von der nächsten Anhöhe, da hatte aber keiner mehr Luft zum Reden. Und dann geht es auch direkt ab auf den Trail. Das <laughs> aus ging es dann ca. 30 Kilometer weiter in die Hauptstadt rein. Ähm, das 20. War 20. Na gut, das sind nicht 20. Äh, ähm, <lacht> auf jeden Fall blenden wir euch noch ein paar Bilder ein. Da war es allerdings nass und regnerisch. Aber vielleicht kommt ihr ja trotzdem drauf, wo wir sind. Land und Hauptstadt gesucht. Schreibt rein, was euch einfällt. Ich bin gespannt, ob jemand drauf kommt. Oh, ein Indiz, ah, ja, ja, jetzt hast du viel Preis gegeben, jetzt, komm, jetzt müsste man drauf kommen eigentlich, ganz klar. scheiße. Also ich bin echt sehr gespannt, ich wäre niemals drauf gekommen, in die Richtung hat es mich bisher nicht verschlagen, muss ich gestehen. Aber ja, ich bin gespannt, wer von euch drauf kommen wird und äh, die Auflösung gibt es dann im nächsten Video. Ich habe alles, was national gekriegt ist, anscheinend. Und ich habe den Klassiker. Benenne ich ihn mal. Tja, Webchery Gnedlic Sally. Frag mich nicht, wie es heißt. Ich kann es dir nicht sagen. Nachtisch. Ich weiß, wie es heißt. Nachtisch. <lacht>